Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales the Definitive Edition. Die Gegner, die kommen immer einen ganz kleinen Schritt näher. Das gefällt mir nicht. So, jetzt sind es Gegner stillgestanden. Okay. Ich gefragt, was ein Skit sein soll. Okay. Ich finde das echt blöd, dieser Fehler, kommt irgendwie die ganze Zeit. Ey. Und ja, äh, Aber wir können uns ja da jetzt teleportieren, einfach, ne? Glaube ich? Oder auch nicht. Wir sind jetzt gerade hier. Gesagt äh, DNS-Server fehlt Den kommt schon seit Jahren irgendwie. Ich weiß nicht, was der soll. Das war, wenn ich irgendwie online bin. So. Oh. Wurf. Hm, wer sind diese Leute? Die stammen aus dem Dorf des abnehmenden Mondes. Was machen sie hier? Anders als wir. Wir sahen uns vor kurzem. Das ist die Außenwelt, die echte Welt. Bekommt zurück Außenwelt, Außenwelt, hell, Luft, sauber, gefühl, gut. Sie kommen also von allein raus. Kannst du nach ihnen sehen, dass ah, natürlich äh, sie, sehen gesünder, pf, sie sehen gesünder aus, als ich erwartet hätte. Mir genauso, ich dachte, sie würden ziemlich schwächlich sein. Ja, Menschen sind zäh. sie wollen nicht in den Untergrund zurückkehren. Einige sind noch dort geblieben, aber ich vermute, sie werden früher oder später ebenfalls hochkommen. Ja, das hat ja nicht lange gedauert. Ihre Gründe waren seltsam. Sie sagen, so furchterregend ist auch für sie war, durch das Tor zu gehen, da unten doch noch fürchterlichere Dinge so fürchte ich dass sie sich von dort unten vertreiben lassen hm? könnte es dort unten noch jemanden wie oma geben wenn jetzt jemanden wie oma wäre würde er vor uns aber keine bedrohung darstellen vielleicht sollten wir es untersuchen gehen Als ich gerade dachte wir könnten uns auf den adefagus konzentrieren was ist mit diesen leuten ich kontaktiere ritter damit man sich um sie kümmert Lass uns ausschalten was immer da unten lauert ihnen zuliebe alles klar, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass es hier weitergeht. Und dann war es das ja auch eigentlich ne? Da müssen wir auch das hier und die Kolosseum-Dinger machen. Ne? Ich würde eher das Kolosseum vor, dati hier aber ehrlich gesagt erledigen. Wie komme ich jetzt noch mal dahin? Ähm Weil, weiß ich nicht, stelle mir vor, hier passiert irgendwie was heftigeres als den Kolosseum halt beim namen auch schon alles erledigt wenn wir haben ja den solo kampf einmal abgeschlossen wir haben den teamkampf abgeschlossen teamkampf müssen wir sowieso noch mal machen bei wald halt charaktere noch nicht hier bekämpft haben weil wir haben ja gegen unsere eigene truppe am ende gekämpft und äh ich muss ja noch weil nicht gegen juri flynn äh Rita und kämpfen. das zell kämpfen, da ich darf die nicht im Team haben und muss dann mal Bin ich überhaupt richtig? Ich war doch jetzt hier, wenn man hier reingeht, ne? in den wo Alexei vor war ne? in diesem Raum, konnte ich mich nicht irgendwie dahin teleportieren? Habe ich nicht irgendwie so eine Abkürzung irgendwie geschaffen? War so also ein Teleporter oder? Am Eingang ah, habe ich verpasst. Ne? Naja. Na gut, äh, jetzt gucken, wie man ja noch mal irgendwo hinkommt. Wo komme ich jetzt, wenn ich hier gehe? Hin ähm, ja, genau das will ich nicht. Dann muss ich noch mal zum Eingang, glaube ich, ja. zum Ausgang. Halt, ne. da war doch hier irgendwo ein. Teleporter, ne? Da links, oder? Ja, okay. Da habe ich mich schon wieder unnötig hier kompliziert gemacht. Und dann war da irgendwie ganz hinten so ein Loch, ne Wo ich nicht weiter kam Ich nehme an, hier hat sich nichts verändert, ne? Einfach Oma kennt viel, seltsamer Arzt. Mond. Oma setzt Arzt ein, stellt Arzt her. Und jetzt sehen vielleicht Nö. ich dachte erst für einen moment sein dieses land heimat von zivilisation jetzt alles fort im land der toten Okay, ja wahrscheinlich nur am ende ja viel mehr erfahren ist in der teils auf serie oft irgendwie so ne? dass man irgendwie weil nicht so eine Zivilisation oder irgendwie so hat, was man nur irgendwie optional irgendwie herausfindet. Also, das war jetzt schlecht erklärt, aber in optionalen Dungeons werden immer irgendwie noch so, ob, äh, so komische Sachen noch hinzugefügt und weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wenn Grace ist zum Beispiel hier den Zonenkäfig spielt, dann erfährt man zum Beispiel was über, weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ist ein bisschen schwer, aber ich hoffe, ihr versteht es, ihr versteht es nicht. Ne? Da wir kommen jetzt erstmal ganz nach unten wieder. Muss ich jetzt mich erstmal wieder hier durchkämpfen ich zum zweiten Dingen? Ich dachte eigentlich, ich könnte mich jetzt dahin teleportieren. Irgendwie Wenn ich jetzt nicht noch mal die Ebene hier machen muss. Kann man auch bestimmt irgendwie nicht. Ne? Weiß halt nur nicht, doch da. Da sind wir dann stehen geblieben, ne? Da war die neueste Ebene dann. So. Spreche mal hier, damit ich hier nicht den ganzen Weg noch mal hinlaufen muss. Und ja, da hinten hat sich aufgetan, ein Teleporter. sehen mal, da ist eine Formel. Ja oder das? Also ist tatsächlich noch etwas hier unten. Na, wird schon schief gehen. Okay, da musst du jetzt nicht extra noch links kommen aber okay so ich rechne mit neuen gegnern stärkeren gegnern gucken wir mal hegemonie was auch immer das bedeutet so da muss ich halt hier jeden flur immer erst ein bisschen abtasten damit ich weiß wenn hat genauso funktioniert wie in den anderen dann gibt es wahrscheinlich wieder irgendwie so wege nämlich irgendwie ein paar ebenen skippen lassen ne? Und das will ich nicht, weil in den geskippten Ebenen sind meistens immer irgendwie coole Sachen. Ich glaube, da waren irgendwie die Teufelswaffen von zwei Charakteren versteckt. Und ja, das heißt, ich muss immer den weitesten Weg nehmen, wahrscheinlich. Na, ich hoffe, der ist noch geradlinig. No. So, wir warten noch mal. Grün, rot ist ne weiß ist da, wo ich anfange ne? und du rot ist da wo ich äh, hin muss. Ne? Da ist der Ausgang. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben und zweimal nach rechts. Dann müsste ich hier in so einem grün auftauchen. Ich muss gehen nach oben. Ich gehe nach rechts und dann gehe ich nach unten. weil Ich glaube, grün waren jetzt nicht ausgänge. Ne? Grün war glaube ich schätze. gott ein Spiel ich überhaupt, ich glaube ne? schule So, und da haben wir schon mal neue Gegner. Und ich habe nur sechs magische Augen. Level 100, okay. Das ist ein ganz schöner Sprung. an oh, nee, nicht die Viecher. Ach ja, ich ähm, habe bevor ich jetzt hier angefangen habe aufzunehmen, noch äh, versucht mit Rita das kolosseum zu machen. Hat nicht so gut geklappt hätte ich vielleicht nicht machen sollen, weil das hat mich voll aufregt wieder, ey, weil gerade ist einfach so ein unfairer Gegner ist. Ich kann mir überhaupt nicht dazu einen Zauber einsetzen selbst mit Überlimit, weil er mich die ganze Zeit betäubt hat und ich habe mich echt angepisst und ich fange langsam an irgendwie Korsium zu hassen deswegen. Also ja, ich mache das jetzt erstmal so eine kurze Zeit jetzt erstmal nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich erst mit level 200 oder so erstmal dazu gehen ist halt lächerlich finde Aber wir haben übrigens jetzt fünf über limits ne? cool oder also ich werde dieses verkackte verkateklusseum jetzt nur irgendwie noch mal machen wenn ich irgendwie weiß ich 150 oder 200 oder irgendwas bin und ich mit meinen Teufelswaffen jetzt hier irgendwie alles One-Shotten kann, da ist sowas von Kacke. Ich gedacht mit Rita will ich das voll locker schaffen, aber nee. Denkste, ja. Die Gegner hier sind bis jetzt noch nicht so schwierig. auch wenn die level 100 sind okay davon waren jetzt irgendwie nur eine level 100 Und ich werde jetzt natürlich mein nicht meinen ganzen weg jetzt hier aufnehmen weil wiederholt sich ja wahrscheinlich die blöde deswegen tue ich hier ne, nicht nur so alles so ein bisschen neuer schein erstmal aufnehmen immer wenn ich irgendwie truhen finde oder so wenn ich vielleicht noch mal irgendwie aufnehmen aber ansonsten ich werde wahrscheinlich sowieso ja noch mal direkt rausgehen nach dieser ebene ich magische augen brauche ich, bin nur fünf. Oh, ich kann auch mit repeat analysieren ne? habe ich nicht vergessen also, hier gibt es ja immer irgendwie Ton mit so gummis deswegen wollen wir die ruhig mal weg er macht da nur ein schaden dieser der sturm macht nur ein schaden ja, super. auch damit raven der nee, angriff nicht so jemand anders macht auch nur ein schaden wasser glaube ich okay ist gut Nimmst du ein schaden Ich verstehe es. So, hier ist jetzt grün, ne? Das heißt, da müssten Schatztruhen sein, glaube ich. Mathe geht noch weiter, halt über Limit. Okay. okay. Okay. spezifisch oh, cool da also ist wieder nur schwachsinniges Zeug. Oh, Rita hat die alle kaputt gemacht. Gut. Rita verballert jetzt irgendwie voll PLTP. Ja, diesen, diesen Anhänger hat hier, der jetzt ihre Zauberzeit zeit hat. Das sie wird viel mehr Zauber einsetzen können und dementsprechend auch mehr TP verballern. warten nach unten ne einfach weiter nach dann irgendwann nach links Captain Fledermaus muss 100 so ich hoffe er gibt auch oh die sind auch noch ja. so, ich muss definitiv herausgehen um mir magische Augen irgendwie zu holen mich hätte da, da ist ja so schneiden mit der hat ganze ganze ebene hier aufgenommen wird ich habe keine tp geil denkt kann ich auch nicht einsetzen meinen tp heil dingen gibt mir gute ne? So, so oben. weiter nach unten oder ne? Dann irgendwann da links. Rita, komm mal, ja. Ich mal genau da stehen, gut. Wirklich gut. diese blöden krabben die nehmen von gar nichts schaden obwohl ich halt nicht irgendwie überlimit oktotet oder irgendwie dort heißt ich kann jetzt acht überlimit holen da wäre natürlich sehr gut fürs Kolosseum, wird definitiv einfacher machen okay das machen gar nichts an schaden gegen die ich jetzt nicht voll nervig Sollte ja aber auch irgendwie nicht so stärker, irgendwie so also ich werde getroffen. Oh Gott, ein Schaden! Ein Schaden, so Rita hat sowieso keine TP mehr. Also hat sie physisch an und macht mehr Schaden. Schon irgendwie traurig. Du kommst du mit mir in die Luft hier. Und warum mache ich jetzt so wenig Luftschaden, Luftangriffe. vitalisierung Stich. Mein Gott. Ich glaube, der war aber schon tot von den AP, ja ne? So sechsten haben wir jetzt. Okay, und hier ist der Ausgang. Gut und Shael normalerweise Namen von so einem Boss oder irgendwie so was. Narake. Okay oh da geht noch weiter nach oben. Geil. Das ist schon ein bisschen krass. Ich habe wirklich bis auf acht hochballern kann, Kann ich den ganzen Tag über Limits einsetzen? wird wahrscheinlich ein längerer Part, wenn das hier alles so lange dauert. Ne, Aber das meist wird ja rausgeschnitten. Also ja, ich wollte jetzt eigentlich nur diese eine Ebene voll aufnehmen und danach mache ich halt, weil nicht. Boom. Ich mal kaputt. Suchen uns mal hier zu heilen. Ne, nee, nee, da war nicht so viel für erfahrungspunkte Okay, Hegemoni, dann gucke ich mir mal an, wie der zweite Flur so aussieht. zweiter Aufzug, meine ich, ich kann ja nicht speichern. Okay, ich glaube, man kann immer speichern, wenn irgendwie so mehrere Auswahlmöglichkeiten sind ne? in den Ebenen. So weit, jedenfalls in den anderen Dingern, ja, Und da ist der Ausgang gut. So, wenn ich jetzt hier, dass hier wieder nur eine Ausgangsmöglichkeit ist, dann schneide ich das natürlich raus. Und ja. jetzt neue Gegner da auftauchen, dann ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. wir sind zwei Ausgänge. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Rätsel raten, welcher davon. Aber ich nehme jetzt mal sehr stark an, der, der jetzt am weitesten entfernt ist, wird auch der sein. Ich nehme jetzt mal an, dieser Ausgang hier lässt mich irgendwie so ein, zwei Ebenen skippen. Und dieser hier bringt mich in die nächste. Deswegen, ja. Gehen wir den ja und ja, wenn ich mich irre, dann werdet ihr das schon sehen, und wenn nicht, dann ja auch nicht. Also bis gleich, ich sehe euch dann, wenn ich dann irgendwie was gefunden habe, schätzmäßig oder keine Ahnung, bis gleich. Es geht da fehlt aber noch ein bisschen. ごめん。Ich nehme an, wir haben dann 80 erreicht, ne? 90 prozent ah, okay nicht schlecht alles klar werden wir schon noch finden äh, ich hatte übrigens recht der weitere weg war der der mich zur dritten ebene gebracht hat also nehme ich man der weg vom. Also, wo bin ich jetzt hier in der zweiten ebene ne? der weg vom hatte äh ich zeige euch das mal wir gehen jetzt dahin, ne? Da gab es ja wieder zwei Wege, die ich aussuchen konnte. Und ja, ich nehme an, den nahegelegene Weg würde mich dann irgendwie wieder was skippen lassen. Ne? So. Hier bin ich hingegangen und das hat mich zur dritten Ebene gebracht. Deswegen nehme ich mal an, das hier wird mich zur Ebene 4, 5 irgendwie so bringen. Ne? Was ich nicht will, ich will ja nicht irgendwie Gebiete skippen. Ich will ja jedes einzelne Gebiet hier absuchen, um Schätze und so zu finden. Und ja, ich habe schon ich habe es schon bis zur dritten ebene geschafft aber ich bin noch ausgegangen um magische augen zu kaufen und ja wir sind jetzt wieder gewappnet also ich bin jetzt immer noch an der gleichen stelle mehr oder weniger aber ich sag trotzdem schon mal bis gleich so da haben wir doch eine verdächtige truhe in der mitte das mal kaputt machen gucken was da drin ist nicht so gut ist ein schaden ist das so richtig hat mal licht äh weiß nicht, muss da Licht drauf gezaubert werden oder was? Ah, tatsächlich. Guck mal, wie gut ich bin. Du bist glaube ich neu, nee? Ja. und ich vielleicht auch mal analysieren? So. Okay, das heißt die truben sich heilige lanze oder so angreifen, ne? Okay, super kann ja noch ein bisschen dauern. Äh... Irgendjemanden Lichtangriff ja, sehr gut. Ich glaube nicht. Nee. Hm. Hm. Ich könnte eine Lichtwaffe ausrüsten. Das wäre vielleicht eine Idee: eine Lichtwaffe. Da. bringt nichts. Warum nicht? Das war Licht. es nee, ist das nicht. War doch gerade hier. Auch nicht. Was? Okay. Äh, wo ist meine Teufelswaffe? da oh, muss es ja Dings hier reinballern. Ich mach mal die anderen Truhen hier auf. Nimm irgendwie die Ziele ja gerade weg. Ja, ich gehe auf die los. Oh, danke. Hat einmal angegriffen. Sternklinge taurus halten. Oh. Was für sl Nee, Tauros, das klingt wie Sternzeichen. Die sternzeichen sind ja alle für pet ich nicht irre immer so stern zeichen basierte waffen cool so wir machen wir den fertig ich öffne mal das hier sehr gut ein paar spezifik hier benutzt sehr schön wenn ich ein paar von dem wieder zurückbekommen Und der ausgang der ist jetzt noch ein bisschen weiter weg deswegen ja machen wir noch kommen tu alt mal du bist neu glaube ich kam hauptmann magische verteidigung Ah, ja das heißt ich kann nur physisch Der Ausgang war irgendwie hier so rechts und dann unten. Wenn wir haben mit euch angucken, ob diese war für ne was diese Waffe hier macht. Eure Angriffe bringen nichts. Was hat? Wollen wir die trotzdem von hier passt werden und so nervt ein bisschen spezifisch würde ich am liebsten jetzt einsetzen aber dann bringt ja nichts sonst setzen nie wieder weiter magie ein ich habe auch keine tp mehr mein gott vielleicht tot sich wollen wir ja mal nicht. Jetzt ne? geht doch mal kaputt. das ist gerade gar keine TP mehr. es gab alle physisch an, Leute. Ich keine TP mehr. Mein Gott, Rita hat 4 TP und verbracht die direkt für links. Feuerball. auskommen kommen. Ich habe noch TP. Los, komm, danke. Kann man spezifisch einsetzen. Okay, war jetzt nicht. Mein Gott. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Hat eigentlich für sie hier einstellen, hat sie nur Dings einsetzt. Vielleicht meine Idee, ne? Dürfte die Sache auch ein bisschen hier beschleunigen, entweder das oder mit sturm video ein mein mir jetzt das auffällt, ne? Vielleicht für sie nur die Massenzauber ja ausrüsten sollte, damit das schneller geht. Ich habe sogar den Feenring ausgerüstet, damit sie weniger TP verbraucht. Na ja gut. Jetzt habe ich nach rechts, ne? müsste ja der ja beschleunigen wir das ganz ein bisschen ich will auch mal hier fertig werden und ich warte auch direkt wie ein speicherpunkt oder so also So sehr gut viel erfahrungspunkte aber kein level up so ebene 4 tau ausklinge ja, ich wusste, es kritikfähig. Die Chancen beim Formwandel, die kritische Form zu erlangen. Deutlich. Ähm, ja. Gerne. Äh, ist mal nicht schlecht. Wie sagen mir ist ein Speicherpunkt. sieht nicht gut aus. Hm. Ne, okay. Wenn ich nehme mal, hier geht es einfach linig weiter, ne? glaube, immer nachdem man äh, hier so eine Wahl getroffen hat, kommt ein Speicherpunkt. Nicht davor. So wie ich vorher gedacht habe. Eine neue Waffe bekommen ist auch nicht schlecht. So, hier gibt es nur einen Ausgang. Und das letzte Mal war, vor allem hier ist der, hier ist der Eingang, hier ist direkt der Ausgang. Ne? Aber man muss anscheinend hier die... Äh, die schatzort hier abklappern ich gehe jetzt also jetzt als nichts hier in und dann dahin ich muss oh gott da werde ich mir auch nie merken ich muss erst nach oben rechts äh, oben links oben links links links dann rechts unten weil das schon herausfinden wie ich mache das schon ne? also bis gleich So, da haben wir schon die nächste kiste und ja Gut, äh, machen wir die auch wieder kaputt. Wir wollen glaube ich wieder Licht, ne? Ja. Also das beschleunige ich jetzt mal ein bisschen. Und zwar mache ich Heilige Lanze hier. Dann mache ich den ja Dann mache ich den ja wir uns ja ganz schnell. Und hat jetzt hoffentlich schnell kaputt. noch mal schulde ist tot. Wie ist das passiert? auf Hochtouren, ein Oh. oh da ist diese verkackte Dings zu machen. Diese verkackte, verkackte Quest schon wieder. Okay. Snowboard Quest. Ritter auf Hochtouren, hat Ist ja dann fliegen ne? Das ist ein bisschen doof hier. Ja. Manchmal kommen wir Gegner, die haben 9999 Verteidigung. ganz kannst du nur mit magischen Angriffen angreifen und manchmal genau umgekehrt, ey halt nur mit magischen angriffen also nur mit physischen angriffen erledigen nicht mit magischen weil ich ein bisschen nervig finde aber gut wir sind haben wir hier so was wichtiges von der andere quest gefunden als wir haben potenziell bald ein neues kostüm für oh Gott, äh, gehen wir mal ein paar tp danke boom war boom boom. ich mal aufstehen bis das hacke weil runter kam ritter auf hochtour nehmen müssen wir uns nicht unbedingt angucken dort ne? jetzt hier viel zu lange bis den kampf hier gerade abschließe glaube ich aber jetzt gleich schneide ich auch ein bisschen ne? ich das halt einfach erstmal hier drin hier ist noch so ein schatzraum zu denen ich hin muss und oh, dauert ja einfach viel zu lang. So, ich habe mir einen Screenshot von, von dem Gebiet gemacht von der Karte. Deswegen weiß ich jetzt ganz locker, wo ich hin muss. Noch Thema ein bisschen, dann wird ein bisschen nervig hier. Sehr gut, ja, Dreck. Jetzt muss ich hier runter. Er hat schon seinen Vorteil, wenn man ein Aufnahmeprogramm hat. Ne? Wenn man jetzt ja ganz schnell doch wir ja langsam ein bisschen zu lang. Ja. oh Gott, wo bin ich jetzt hier? Ich... Jetzt nach links, ne? Ich gehe mit der Maus halt auf, damit ich weiß, wo ich bin. So, wieder überlebt. Wenn wir schon nicht brauchen für zukünftige Bosse oder so. Das war das hat den sogar erreicht. jetzt so, ist noch so ein Schatzraum. Ich hoffe, da ist auch noch was drin, ne? was Wichtiges. Ansonsten hat ein bisschen Verschwendung hier hinzukommen. Ah, oh, da ist so ein Typ wieder, der nur ein Schaden nimmt. Auch dadurch. die gegner zu bekämpfen ein bisschen nervig wenn ich ehrlich bin ich habe ja nur maria außer mich selbst hier gehen wir ein bisschen auf nerven wie ich schnell kaputt danke ich jetzt ein runter noch da ich bin schon okay. Jetzt müsste ich ja noch so einen Schatzraum haben. Oh, guck mal: Schatztruhe, Fenster. man den hier eigentlich auch den, auf die Schlangensperr Dragon ist okay ginge noch gute waffen finde ich nicht schlecht da ja, ich meine ist jetzt nicht stärker 850 doch da ist stärker als ja das ja war früher das schwierig ne? ja nicht schlecht flug superfähigkeit plus lässt einmal pro flug kommen arkana ein zweites akana typer okay ist nicht so geile sachen vor allem nicht wenn du jetzt schon eine ganzen dinger hast deine so bist du neu? Ja schon deine ganzen Teufelswaffen und sowas ist halt jetzt auch nicht mehr so dolle. du hast auch keine tp super. Naja, da hat Tornado Diese ein Angriff noch mal. Habe ich so wüsste, ne? Der eine Sprungangriff. Hab ich nur wüsste, ne? Was geht kaputt? Da bin ich gut, dass ich es lohnen. Ich meine, auch tue ich die Sachen jetzt nicht mehr, aber. Ja, die schaden sie trotzdem zu haben ne? schlange bei der neu im hintergrunde das war und hier rechts müsste jetzt der ausgang sein ne? gut kurz mal wieder ein bisschen ab Ah, verdammt, äh, ja das falscher Zauber ausgerüstet. Warum macht nicht Ach so? Tust boah. ja dann Dings mit sturm Ja, immer noch am im Leben, weil er so viel über aber soll ich locker wieder zusammen. Tut ja als nur beschleunigen, damit aufgenommen nee, jetzt nicht so lange dauert. zwei Kette gemacht. Okay, 54.000 Erfahrungspunkte. Gut, Einige haben Level Up bekommen. alle fast ne nicht alle aber fast alle gut und wir haben immer noch kein stockwerk übersprungen finde ich gut gibt es einen speicherpunkt ich habe gerne speicherpunkt nach diesen beiden schätzen halt alles ein mann ja machen ne? okay dann sehen wir uns wenn ich wieder was finde bis gleich so wir befinden uns in der neunten ebene und hier ist wieder eine truhe die holen wir uns noch mal ne? und zwar habe ich immer noch ja da schon wieder eine lichtruhe um uns mit lanze und da wir ja im neunten in der nehmen sind leute das, das war ja bald hey, kaputt bedeutet das, dass wir auch bald vom boss stehen ne? oder löwenseele erhalten okay cool. Was also auch das. mit dir auch einmal los. Und gehen alle die TP aus. Zum Glück habe ich viele Dinger bekommen, ja. Die ganze Zeit, das das dauert ganz schön lange, jetzt durchzukommen. ah. Ja, aber wir schaffen hat hier. Und ich hoffe, dass so immer vom Boss gleich kommt, werden wir auch schaffen. Und ich hoffe, ich kann da vorne mal kurz speichern. Das wäre natürlich sehr gut. Okay, sehr gut. Wir sind auch jetzt kurz vom Ende ja. Ich bin nicht irre. Der Ausgang ist hier irgendwo in der Nähe, glaube ich. Ja, perfekt. Okay, dann weiß nicht. Haben wir noch die TP noch mal kurz hier hoch? Mein Gott, das angreifen! reifen ja. dann wenn wir uns auch direkt um den Boss kümmern hier, falls jetzt einer kommt, ne? Der neben Ich meine, das kam mir ja um meiner zehnten, immer noch gutes training ja ich zugeben Kriegt so fast alle zwei ebenen immer ein level ab ist nicht schlecht jeder level ab ist auf jury glaube ich so ebene 10 was habe ich jetzt gerade bekommen löwenseele okay das für Pedo multi Multiobjekt, verbrauchbare objekte mit einem einzelnen C, wie Gummis und Flaschen, heilen alle Freunde. Die Wirkung ist jedoch halbiert. Oh ja, kann man machen, ne So, kommt jetzt ein Boss. Ich glaube ja, ne Verdammt geht immer noch weiter, alles klar. Gut. Speicherpunkt. Nein, okay da muss ich wohl diese Ebene noch machen ne? also gucken wir uns mal an wie das aussieht ich habe bis jetzt glaube ich noch keinen schatzthronraum irgendwie verpasst und läuft gut also ja gut dauert nur halt ein bisschen lange so das ist relativ einfach diesen Raum hatte ich schon voll oft irgendwie Aber links oben dann nach rechts oben also, ja das schneide ich natürlich wieder raus und wir sehen uns dann alles klar, wir haben die unterste Ebene erreicht, heißt sogar unterste Ebene, und ja da war schon ein Boss auf uns, den schnappen wir uns. Sieht aus wie so ein normaler Gegner, den ich hier auf dem Weg schon getroffen habe. Und ja soll das schwer werden? Ich weiß nicht, keine Ahnung jedenfalls ich gehe mit der Gruppe, weil warum nicht? Ich glaube nicht, dass ich meine super Bonzen gruppen brauche, um die Bosse zu erledigen, bisher war das noch nicht so schwierig hier. Von daher kommen schaffen wir. Sieht aus wie so ein normaler Gegner, den ich hier schon mal bekämpft. habe dieser ich habe dich schon erkundet? Okay, okay, Dann bekämpfe ich dich eben noch mal. Entscheidend, oh. Eisenkraut, ja, irgendwann ist merkwürdig mit Repeat. Irgendwie verliert er keine TP mehr oder seine TP heißen sich nach einer Zeit weiß nicht wieso, aber ich glaube es liegt hier an Alphon-Symbol. Vielleicht, ich weiß es nicht. Der heilt sich irgendwie automatisch und kommt irgendwie TP zurück. Und ja, ich weiß nicht wieso. So und ja, das ist hier warte jetzt nicht so unglaublich schwierig, weil mein Ding die ganze Zeit umfällt. Ja, ich erinnere mich, den Kampf hatten wir doch schon mal genau den gleichen. Ne? Guck mal, ich verliere ja gar keine TP irgendwie. Muss ja daran liegen und HP heile ich auch irgendwie automatisch. Also ja, ich weiß nicht, ich nehme an, das liegt an diesen Alpha und dingen ne? und Sonst wüsste ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine neue Fähigkeit oder so gelernt in letzter Zeit. dann war ich die ganze zeit diesen angriffstern und hier einfach durchrennen das wird nichts naja er braucht echt nicht für Hab ich habe noch kommen mit Repeat rings aber den hier und dann mal zyklon schuss ja natürlich ähm, ist tot wollte ich mal mystische Art oder irgendwie so einsetzen okay er teilt ein bisschen hart aus aber jetzt auch nicht so okay Judith weil tut allgemein irgendwie voll schnell vielleicht Gefühl okay Sel, kannst du bitte wiederbleiben muss ich nicht einen wertvollen trank des lebens hier aktivieren aber habe ich noch rechtzeitig geblockt ich habe den gesehen darüber springen ich, da ich versuche die ganze springen nicht stimmt dann habe ich auch noch soll ich vielleicht auch mal einsetzen ich glaub, damit mache ich mehr schaden ne? oder ich soll halt einfach nur reichweite erhöhen. ich weiß nicht jetzt ich, so lange bis ich getroffen werde ey. Ja. Ich will mir einfach was geben, den ich schon bekämpft habe. Ich den ganzen Weg hier durchgekämpft hierfür. Bin ich ein bisschen lahm wenn ich ganz ehrlich bin. Hm. Aber ich habe ja schön aufgelevelt, das auch was, ne? Herausforderungen gehen sowieso erstmal hier eine Zeit lang flöten außer im Solo Cross hier mir mit Carol und so, das ist fast unmöglich. Aber ich habe ja noch so 90 Level vor mir, also vielleicht wird das ja noch was. Ich kann auch meine Treffwaffen hochleveln blöd. Irgendwann tue ich da ist one schotten ich weiß es nicht. So, das hier sehr einfach. Einfach nichts machen kann. bist wow das war unglaublich einfach. Und da hat mich mal Erfahrungspunkte gegeben. hat war das denn? So, also ich nehme jetzt an, das ist eine Abkürzung jetzt gewesen, ne? Ich speichere mal zur Sicherheit, bevor ich das benutze. so ist eine ebene gehen und hier würde es dann weitergehen ne? sie irgendwo ein Speicherpunkt? fauna e1 Boah. die ganze zeit ist das nicht aufgeploppt ne? jetzt will ich wieder aufnehmen will ich will ehrlich gesagt rein wie stark die gegner sind damit ich weiß ob ich jetzt hier schon rein kann oder nicht und ja mal schauen dann gucken wir mal ob ich hier ich habe glaube ich noch genug magische augen ne? ich kann mich jederzeit hier rausporten also ich mache vielleicht einen flur und dann gehe ich hier raus hier kann ich noch nicht raus okay ich werde mal gucken wie viel höher gelevelt die gegner jetzt sind in der nächsten ebene weil wir haben einen sprung von der 75 bis 100 gemacht also ich weiß, was jetzt passiert, aber oh man, ich nehme an, hier geht zur Ebene 2. Ne? Also ja, gucken wir mal schnell, Guck mal, ganz schnell, ballern wir alles raus und gucken, wie starke Gegner hier sind. Ja, resistent Wasser, da ja, ich habe Rita nicht dabei. Merke ich gerade. Nein, aber ist okay repeat ist auch verdammt stark. Kann würde ich die ganze Zeit angefangen mit dem Spam und den gehen die TP irgendwie nicht aus. Weiß nicht genau wieso, aber das ist gut. So, da sind ja sind jetzt alle Level 10, okay. Ach warte, ich bin auch ein Idiot, ne? Ich habe da Repeat. Repeat kann automatisch ja yeah jetzt analysieren Ah, ich es vergessen wunderbar ob ich die war halt doch ein neuer gegner vielleicht ne? nachgucken ob ich dem floor abgeschlossen habe aber der 10 ist ja auch noch machbar Level ne? 10 meine ich, ich weil nicht weiter machen will ich jetzt ehrlich gesagt nicht aber der Kampf hat ja nicht so lange gedauert wie ich gedacht habe also ja gehen wir schon mal hier rein kurz Mal gucken, was das Level jetzt hier ist für die Gegner. Wir hatten jetzt aber auch ganz schön viel aus. Äh Gott, warten jetzt noch mal oben und dann rechts? überall ne, ja, das sind alle 110 jetzt? Level 100, 110. Ja, jetzt bin ich mir, ich hätte Dings dabei. Warte mal, ich da noch jemanden hier, wenn noch jemand der hier beschleunigen kann, aber mit Raven einfach ich doch auch schnell gehen, ja, auch nicht. Ich mache mir ihm immer hier den. Geht auch schnell. War ehrlich. So jetzt. Ah so, ehrlich. Ich so, äh. glaube hier ist richtig schnell. Richtig meine ich natürlich falsch. Ah, da kommen solche Gegner natürlich. Und du hast so ein womit du nicht sofort bewegen kannst, aber irgendwie wird er nicht aktiviert. Ich würde mir auch die losgehen. Nämlich zwei gegner direkt Oh Mann, verrückt doch. Wie viele Überlimit muss ich denn hier einsetzen, damit ihr verrückt. Mein Gott, ey. So, äh, ist nach unten, ne? Ja, noch mal machen wir weiter hiermit bekommen ein paar tp zurück wenn ich überlevel aktiviere war schon immer so das ja gar nicht Na, und jetzt alle fragt. ist ein bisschen eintönig hier deswegen nehme ich das ganze ja nicht auf weil es wow ey, dauert so lange hier es ist auch ganz schön langweilig zuzusehen, ist schon langweilig hier wahrscheinlich zuzuhören. Weil ich nicht genau weiß, was ich jetzt hier sagen soll eigentlich. Ne? So, ich glaube hier war ein Schatzdrohnenraum, ne? Ja, war aber natürlich wieder nichts. Das ist praktisch. Ich muss gar nicht näher an die Dinger ran. Äh äh äh äh äh äh Mir kann man auch gedrückt halten? Aber bei dem Mangel geht ich nicht, glaube ich. Ja, oder bestimmt dann, wann die runterkommen. Ne war repeat, warum bist du fast tot? Sehen wir sehen ja irgendwie fast die Hälfte seiner AP auf aufgezogen worden. man fragt doch Ja was hat weil ich das Dungeon irgendwie voll zeitaufwendig ja. aber weiß sie nicht es geht noch ja ist resistent gegen Winter, super. Die Gegner, die halten alle so viel aus mit Teufelswaffen. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen grinden, wir ein bisschen schneller geht. Das ist ganz schön, weiß nicht. nervt noch hier. Wizard. Wizard. Wizard. Wizard. Das Ja, äh. äh. ich gesagt, fort, war bald fertig mit dem Spiel. Eigentlich müsste ja nicht mehr so viel kommen hier, ne? Noch diese Dungeon hier, ne? Ein Wir im Kolosseum noch, wahrscheinlich am schwächsten sein wird. Vor allem mit Carol, weil gerade einfach so ein unfairer Typ ist. Hier so ein paar Gegner, den ich einfach nicht besiegen kann. Und ja, jetzt der Ausgang: Du da hinten bist neu. Jomi. Nach weil ich jetzt repeat nicht ausgerüstet habe, ne? so, wir machen jetzt mal ganz schnell noch ja schnell genug zaubern können der gegner neben ist ja wahrscheinlich rausgehen nach diesem flur wenn ich die möglichkeit dazu so habe aber ich glaube ich habe jetzt mal die möglichkeit mich erstmal aufstocken ja an objekten vielleicht noch ein bisschen grinden auf dem Weg gehen. Da ein bisschen schneller hier geht Ich weiß es noch nicht. Na ja, Ja. Ja. Keiner von denen noch tot ist echt. er wird nicht die ganze Zeit in seiner Zauberposition hier verharren während er den Angriff einsetzt. die haben ja immer noch so viel. Wie Schaden machst du denn damit Raven? schon zehnmal auf die drauf hat damit. Marek. Marek. Marek. Ja, du auch. Ich sehe nicht. So. Und alle haben noch Gut. Guter Abschluss und wir sind in ebene 2 datei ist ja immer der weitest entferntste ausgang ist hier der der mich zur nächsten ebene bringt ne? und die anderen sind einfach nur dafür da um Dinge hier zu skippen einige ebenen so ich will dann aber sagen ich weiß nicht wir haben hier auf screen wieder hier durcharbeiten einige schätze hier suchen und finden mit euch und ja ich werde jetzt erstmal hier rausgehen und neu aufstocken und dann sehen wir uns warte mal mich jetzt noch mal gucken da ist jetzt auch ein neues Monster gewesen ne das ist halt anorganisch dieser Name ja 110 ja nicht schlecht gut ich werde hier rausgehen ich werde dann hier ähm, ich werde mich ja teleportieren können ne wann die will und dann machen wir im nächsten Part hier weiter würde ich sagen ne weiß nicht ob ich hin und wieder versuchen hat um ein bisschen ja was reißen zu können aber ich will mich da erstmal jetzt fernhalten sonst rege ich mich hier nur unnötig auf äh, nee. also jetzt wieder geht es wieder nach unten ne? ist doch gerade gewesen dann weiß ich ja wenigstens schon mal hatte ich hier den schatzraum ignorieren kann weil da nichts war moment ja Nächste Folge sehen wir uns dann hier, wenn wir uns durch die Fauna hier durchkloppen. Ne? Also bis zur nächsten Folge. Ich danke euch alle fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch der Bart gefallen. Wenn ja, dann lasst du bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde den Kanal sehr weit helfen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.